Alles wird digital. Aber kann man eigentlich auch digital pilgern? Das hier ist eine neue App, die genau das verspricht. Gemacht hat sie die ACK, die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Im Grunde sagt mir diese App, dass ich einmal am Tag für eine halbe Stunde vor die Tür soll, eine kleine Pilgertour machen. Jeden Werktag laufe ich also für mindestens 30 Minuten. Die App registriert dabei die Lauflänge. Und das soll kein Sport sein, kein Gassi gehen, auch nicht beim Einkaufen, sondern das soll Zeit für dich sein. Das Ganze ist also auch eine innere Reise. Ich kann unterwegs ein Foto machen, wenn mir etwas auffällt oder mir ein Gedanke kommt. Und diesen Gedanken kann ich dann auch auf dem Foto notieren. Und das Ganze lasse ich dann wie eine digitale Wegmarke an diesen Tag für die anderen Pilger zurück. Und neben Laufen und Wegmarken gibt es auch noch tägliche kleine Inspirationen zu den Themen Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Zum Beispiel hier an Tag 17, was wir von Faultieren lernen können. Neugierig? Dann ladet ihr doch einfach die App runter. Die App bietet mir auch an, eine Woche lang eine persönliche Herausforderung zu meistern. Zum Beispiel kein Alkohol, mehr Zeit für die Familie. Keine Süßigkeiten? Keine Süßigkeiten? Ach so, man kann ja auswählen. Außerdem kann ich mit anderen Pilgerinnen und Pilgern mich austauschen und eine digitale Kapelle besuchen. Jedenfalls am Wochenende. Also, seid mit mir gespannt. Die Kirche verändert ja immer mal wieder ihre Formen. Ich finde, das ist es ja, was eine lebendige Kirche ausmacht. Das ist ja witzig. Hier kann ich sogar meine Pilgerschuhe fotografieren.